Ich begrüße Sie sehr herzlich zum letzten Tag unserer Plenarwoche, zu einer friedlichen Plenarsitzung. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und auch bleiben. Wir wollen hoffen, dass wir die Tagesordnung heute in vernünftiger, wie vereinbart, vernünftigen Rahmen abarbeiten können. Es liegt immer am Präsidium, ja, wir haben noch offene Punkte. 12, 17, 18, 20 bis 22, 33, 34, 41 46, bis 46, 48 bis 51 und 53 und 54. Wir tagen heute mit offenem Ende, na ja, bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden, jeweils fünf Minuten. Es wurde vereinbart, nach der Aktuellen Stunde die Tagesordnungspunkte 22, Setzpunkt der Fraktion der FDP und 33, Setzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN gemeinsam mit einer Redezeit von 15 Minuten je Fraktion aufzurufen. fehlt heute entschuldigt. Bis 10 Uhr die Frau Staatsministerin Puttrich. Das war es schon an amtlichen Mitteilungen. Am Sie noch was? Nein.